wir sie übersehen, aber sie sind wirklich da, die Crowdloan Rewards für den Akala Crowdloan in Form von Akala Tokens. Und ihr könnt sie in eurem Polkadot.js Wallet finden, indem ihr zum einen das Wallet richtig einstellt und zum anderen eure Lupe herausholt und mal nachschaut, ob ihr sie erkennen könnt. Hier bei mir sieht man, es sind insgesamt 47 AK Tokens, das Invest war 10 DOT, 47 Akala Tokens und das ist tatsächlich die Gesamtsumme aller Rewards, die ich hier zu erwarten habe. 47 Akala Tokens, die jetzt über die nächsten zwei Jahre Schritt für Schritt freigegeben werden. Aktuell verfügbar sind davon 9,4 Akala Tokens zurzeit. Die restlichen 37,6 Akala Tokens werden dann eben über die nächsten zwei Jahre schrittweise frei. Und man braucht nichts zu tun. Automatisch wird hier einfach, wird einfach diese Total Transferable Summe, die hier zu sehen ist, die wird automatisch ansteigen über die nächsten Wochen. Man muss nichts claimen, es passiert alles automatisch. Das ist ja schon mal eine feine Sache, man muss sich hier erstmal um nichts kümmern. Andererseits, leider ein bisschen schade, ich habe jetzt mit diesem Video auch extra ein bisschen gewartet noch. So richtig viel machen kann man mit dem Akala Token noch nicht. Zum Beispiel Staking gibt es noch nicht. Ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage immer mal wieder gewartet, ob da noch irgendwas kommt und wollte dann hier das Video eben machen und zeigen, wie man hier wenigstens staken kann. Aber das geht noch nicht. Das Einzige, was man hier wirklich machen kann, das ist die Akala Tokens versenden. Und wenn man die Akala Tokens versendet, dann leider wohl, ich meine natürlich außer den einen Spezialfall, dass man seine Akala Tokens gerne verschenkt, ne? Leider wirklich nur für den Fall, dass man sie wahrscheinlich verkaufen möchte. Und ähm, das schlägt sich ein bisschen im Preis nieder zurzeit. Denn der Akala-Token hatte direkt als er rauskam am 25. Januar seinen Allzeithoch und ist seitdem um ca. 50% gefallen auf 1,51 Dollar. Und es ist ein bisschen damit zu rechnen, dass das Ganze noch weitergeht. Denn zum einen hat der Token aktuell noch gar keinen Nutzen. Man kann damit eigentlich nichts anderes machen, als ihn hin und her zu schieben und eben zu verkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es ganz allgemein im Kryptomarkt zurzeit relativ wenig Kaufinteresse, dass diese, äh, diese diese Verkäufe in irgendeiner Form abfangen könnte. Insofern also eigentlich ziemlich klar, dass hier der Downtrend sich noch weiter fortsetzen wird. Aber wir sind ja jetzt ohnehin nicht hier, um mal eben kurz abzusahnen. Dafür ist ein Crowdloan auch wirklich nicht das richtige Finanzinstrument sondern wir sind hier auf die lange Perspektive, wir sind hier, weil wir an das Polkadot-Ökosystem glauben und dann bringen wir einfach die Geduld auf, geben den Projekten die Zeit und schauen einfach mal dann später wieder rein, wenn es hier mit dem Akala token auch was anzufangen gibt. Jetzt aber nochmal ganz kurz im Einzelnen, wie komme ich jetzt an die Akala rewards ran, wie kann ich mir die anschauen in meinem Wallet und dazu die folgenden Schritte. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr über das Polkadot.js Wallet am Crowdloan teilgenommen habt, also nicht etwa über eine Börse. Da müsst ihr einfach in eurer Börse, also bei zum Beispiel Binance oder bei Kraken nachschauen, wie man die Rewards abholt. Es wird da sicherlich irgendeine Anleitung zu geben, da gehe ich in diesem Video nicht drauf ein. Und zum anderen auch nicht über so Tools wie Parallel oder Bifrost. Wenn ihr darüber teilgenommen habt, dann müsst ihr da einfach mal nachschauen, wie man an seine Rewards rankommt. Also Polkadot.js Wallet, ihr habt teilgenommen am Crowdloan über das Polkadot.js Wallet und genau da findet ihr eben auch eure Akala Tokens und zwar dann, wenn ihr euer Polkadot.js Wallet richtig eingestellt habt. Im ersten Schritt geht ihr also auf polkadot.js.org und öffnet die Apps hier über diesen Link. Und dann landet ihr auf der Seite zu irgendeiner der Parachains. Bei mir ist es jetzt hier Polkadot selber. Es kann natürlich sein, dass ihr genau da landet, wo ihr eben vorher wart. Und das muss nicht unbedingt dieselbe Stelle sein. Anschließend müsst ihr erstmal die akala seite hier aufrufen. Die findet ihr, indem ihr hier oben links aufklickt, Polkadot, ist jetzt hier eingestellt und dann suche ich mir hier Akala in der Liste raus. Das sind die ganzen Parachains, die es hier so gibt. Hier ist unter anderem auch Asta und Moonbeam und alle Parachains, die jetzt schon laufen, sind hier aufgeführt. Und hier findet ihr eben auch Akala. Das klickt ihr an und dann klickt ihr hier oben auf Switch und dann schaltet die ganze Ansicht um auf die akala ansicht Wenn ihr dann auf dieser Ansicht seid und alles fertig geladen ist, dann geht ihr auf Accounts und ruft dann hier den Eintrag Accounts auf und dann seht ihr eure Accounts und hier gibt es eine kleine Sache, die man beachten muss und zwar, wenn euer Polkadot.js Wallet, also die Browser-Erweiterung, noch nicht auf Akala eingestellt ist, sondern auf irgendeiner anderen Parachain eingestellt ist, dann werden hier keine Accounts angezeigt und dann sieht das erstmal so aus, als gäbe es noch keine Rewards. Deshalb muss man das Erstmal umstellen und da gibt es zwei Möglichkeiten, also man stellt das Ganze um, indem man hier im Polkadot.js Wallet auf die drei, ähm, drei Punkte klickt, neben eurer Adresse und dann geht ihr hier in dieses Dropdown und hier gibt es zwei Möglichkeiten, die eine ist, ihr wählt direkt Akala aus und die andere ist, ihr wählt Allow Use on Any Chain aus das heißt also, ihr müsst eure Browser-Erweiterung so einstellen, dass Akala Zugriff hat auf eure Browser-Erweiterung und das geht, indem man direkt Akala auswählt oder indem man eben auf Allow Use on Any Chain geht. Dann kann man quasi mit dem Wallet auf jeder der verschiedenen Parachains hier arbeiten, muss also nicht jedes Mal umstellen. Ich gehe jetzt mal hier auf Allow Use on Any Chain und da ich hier zwei Wallets habe, stelle ich einfach das andere Wallet jetzt auch mal um, auch wenn da nichts drauf ist, warum nicht? Ich habe jetzt also Allow Use on Any Chain für beide Wallets aktiviert. Dann muss ich hier diese Seite nochmal aktualisieren. Und erst dann werden mir die Akala-Accounts angezeigt. Und hier sind dann eben alle Akala-Tokens, die ich bekommen habe. Es sind insgesamt 47. Das ist meine Gesamtzahl der Tokens, die ich als Rewards bekomme. Davon sind aber zurzeit nur 9 Stück, 9,4 Akala-Tokens transferierbar, denn der Rest ist ja gewestet über die nächsten zwei Jahre und wird Schritt für Schritt freigegeben. Und wie ich eben auch schon sagte, man muss nichts tun, um diese Tokens hier freizugeben. Man muss sie nicht claimen oder so, sondern die kommen nach und nach von selbst dann in euer Wallet. Die werden über die nächsten zwei Jahre Schritt für Schritt freigegeben. So und das Einzige, was man jetzt hier noch machen kann, das ist, man kann hier auf Senden klicken und seine Akala Tokens durch die Gegend schicken. Unter anderem eben auch zum Beispiel zu Binance oder zu Kraken, wo die Akala Tokens auch schon zu handeln sind. Man kann sie also schon verkaufen. Man kann allerdings auch Akala Tokens bei Binance und bei Kraken kaufen und hierhin übertragen. All das geht schon und mehr als das geht zurzeit leider nicht. Und während man mit dem Akala Token selber noch nicht allzu viel anfangen kann, ist das Team von Akala aber trotzdem sehr, sehr fleißig und haut hier quasi im Wochentakt neue Features raus? Jetzt zunächst einmal den AUSD. Der AUSD, das ist ein Stablecoin, den jeder auf Akala erzeugen kann, wenn er eine Sicherheit hinterlegt. Die Sicherheit kann man hinterlegen in Form von DOT-Tokens zurzeit und womöglich wird auch eines Tages der Akala-Token als Sicherheit akzeptiert werden. Ähm. Denke ich, wird so passieren, ist aber im Moment eben noch nicht wirklich in Sicht. Aber den AUSD selber gibt es, man kann ihn erzeugen, indem man DOT Tokens hinterlegt als Sicherheit und dann eben äh, bekommt man AUSD und mit den AUSD kann man arbeiten auf Akala. Was kann man auf Akala damit machen? Unter anderem soll ein Projekt rauskommen, das nennt sich Index su Das ist ein Protokoll, das also sich mit Index-Tokens mit Indizes beschäftigt und mit Leverage Trading. Das Ganze basiert dann eben auf AUSD. AUSD ist quasi die Standardwährung, mit der man diese Features unter Index nutzen kann. Das ist aber noch nicht live, das wird auch eines Tages kommen. Und jetzt geht es erstmal darum, was kann man denn jetzt überhaupt schon bei Akala machen? Klar, Akala-Token selber ist noch nicht aktiv, aber es gibt die App, mit der App kann man schon arbeiten und das schauen wir uns jetzt mal an. Die App von Akala findet man unter Akala.network und hier oben rechts gibt es den Knopf Apps, da kann man das also starten, das Ding. Und dann landet man eben auf dieser Plattform-App oder Akala-App, wie auch immer. Das ist im Grunde hier äh, die ähm, Webseite, unter der man dann eben im Akala-Ökosystem erstmal anfangen kann. Eventuell kommen andere Projekte demnächst dazu, wie zum Beispiel Index und so, und dann wird es eben eigene Seiten mit Sicherheit geben. Aber zunächst mal also jetzt hier die App von Akala. und hier sieht man zunächst mal sein Portfolio. Also man muss erst sein Wallet verbinden. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das kriegt ihr schon selber hin. Da werden einfach ein paar Sachen abgefragt, welches Account ihr nehmen wollt und so. Und dann landet ihr hier drauf. Das ist euer Portfolio oder mein Portfolio in dem Fall. Das sind 70 Dollar drin und diese 70 Dollar sind die Akala Tokens. Die werden mir hier oben auch angezeigt. Aber, und hier sind noch die anderen Tokens, die es hier so geben könnte theoretisch, mit den Akala Tokens selber kann ich hier glaube ich nichts machen. So ähm, Unter anderem findet man hier NFTs und wenn ihr am Crowdloan teilgenommen habt, dann habt ihr auch so ein schickes äh, NFT hier, äh, das also quasi äh, beweist, dass ihr am Acala Crowdloan teilgenommen habt, was auch immer man damit machen kann. Ähm, wahrscheinlich nichts, aber außer vielleicht ein bisschen angeben. Aber immerhin, es ist da, man kann es sich anschauen. Sieht auch ziemlich spektakulär aus mit dieser tollen Animation hier. Ähm, also ist auf jeden Fall mal einen kurzen Besuch wert. Danach kann man es dann, glaube ich, vergessen. So, Also auf dem, im Portfolio finde ich jetzt hier die Vaults, Dot Staking und Earn. Und die Sachen gehen wir einfach mal durch. Es gibt hier also auf der linken Seite die Möglichkeit, einzelne Teile dieser App zu starten. Und einer der wichtigsten Teile, das ist eben das MINT-AUSD, das man hier minden kann, nämlich AUSD-Stablecoins. Minden bedeutet in dem Fall, dass man die erzeugen kann. Man kann die aber nicht aus der äh, Luft erzeugen, wie jetzt zum Beispiel eine äh, Zentralbank, sondern man muss hier eine Sicherheit hinterlegen. Und diese Sicherheit, die hinterlegt man in ein sogenanntes Vault, das man erst erzeugen muss. Also ein Vault ist ja sowas wie ein Schließfach oder so, und mit Create Vault kann ich also hier ein Schließfach erzeugen und dafür muss ich Sicherheit hinterlegen und die geht in Form von LC-DOT, Liquid-DOT und DOT. Und diese drei Währungen hier, die muss ich zunächst einmal hier reinkriegen, sonst kann ich die ja nicht verwenden, denn die liegen, also in dem Fall ist es, in meinem Fall ist es das DOT. Ich habe also Dots. Die Dots, die liegen auf der Polkadot-Relay-Chain und müssen erst zu Akala übertragen werden. Und deshalb ist hier oben eben auch meine Zahl an Dot-Tokens noch null, obwohl ich in meinem Main-Account durchaus Dot-Tokens habe, ähm, weil die eben noch auf der Polkadot-Blockchain sind und nicht auf Akala. Ich muss hier übertragen, das Ganze geht mit der Bridge. Zu diesem Zweck gibt es hier eben auch eine Bridge, mit der man die Dot-Tokens, die man auf Polkadot hat, rüberschicken kann zu Akala. Das Ganze ist hier links in der Liste unter Bridge zu finden und wenn man das erstmal hier drauf ist, dann bekommt man diesen Hinweis. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den man nicht einfach so wegklicken sollte, denn hier geht es darum, dass zurzeit die Dot-Tokens nur in die Einrichtung übertragen werden können und die Richtung zurück von Akala zu Polkadot, die funktioniert noch nicht. Also es ist eine Einbahnstraße, was hier einmal in Akala drin ist, bleibt vorläufig in Akala und kann zum Beispiel nicht mehr in irgendwelchen anderen Crowdloans oder so verwendet werden. Deshalb ist hier also wirklich Vorsicht geboten, bevor man das Ganze macht. Ich klicke das jetzt mal weg. Und dann sehe ich hier, ich habe hier ähm, die Möglichkeit von Polkadot zu Acala Tokens zu schicken, andere Blockchains, wenn man versucht, das Ganze hier aufzuklappen, äh, gibt es noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann. Ähm, dann, ähm, also man kann das eigentlich nur so lassen, wie es ist. Hier kann man seinen Account aussuchen und hier kann man jetzt Polkadot übertragen. Das Ganze mache ich jetzt mal einfach. Ich probiere das mal aus. Ich habe also bei Polkadot äh, 70 Dot-Tokens liegen. Und äh, dann nehme ich jetzt mal 10, irgendwie so einen Betrag, und äh, schicke den hier rüber. Den Knopf Keep Alive, lasst den einfach so stehen, wie er ist. Da geht es um dieses Thema Existential Deposit. Wenn euch das wirklich interessiert, ihr müsst immer ein Dot-Token in eurem Wallet behalten. Ganz grob gesagt, wenn euch die Einzelheiten interessieren, dazu habe ich ein Video veröffentlicht. Schaut euch das einfach an. Am besten lasst ihr den Keep Alive-Knopf einfach so, wie er ist. Der Rest ergibt meiner Meinung nach eigentlich auch relativ wenig Sinn. Naja, es gibt schon irgendwelche Fälle, in denen man das so auch machen könnte, aber äh, so lassen wir es einfach mal so wie es ist. Ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Ich übertrage jetzt also diese 10 Dot von Polkadot zu Akala, klicke hier auf Transfer. Muss das Ganze also bestätigen als Transaktion mit meinem Passwort. Ich muss das unterschreiben und dann dauert es noch circa drei, vier Minuten und dann sind die Dots tatsächlich in Akala angekommen. Ich sehe das Ganze hier zum Beispiel, indem ich. Ähm, dass meine mein Wallet aufklicke oder meine Balance ist hier aufklicke und dann sehe ich hier also 10 DOT-Tokens sind angekommen. Ich sehe das Ganze auch hier unter DOT-Staking, zehn Stück, die habe ich aber nicht gestaked, sondern die habe ich hier nur drin. Die müsste ich dann noch staken und ähm, hier meine Portfoliosumme ist auch gestiegen. Das ganze Bridging dauert ungefähr drei vier Minuten, maximal fünf Minuten würde ich so sagen. Ja und jetzt kann ich das Ganze also als Collateral hinterlegen, indem ich hier ein Volt erstelle und dann ist hier dort als Option freigeschaltet, weil ich ja hier auch eine Balance habe und die klicke ich dann an und dann sage ich, ich möchte die ganzen 10 als Collateral hinterlegen und dann gibt es hier eine sogenannte Collateral Ratio und die Required Collateral Ratio ist 200 Prozent. Ich kann also nur die Hälfte des Dollarwertes meiner DOT-Tokens hier maximal entnehmen. Und ich bin ein bisschen davon abhängig, wie sich der Preis des DOT-Tokens verhält. Denn wenn der DOT-Token weiter runter geht, dann ändert sich natürlich auch die Collateral Ratio. Ne? Also wenn ich jetzt sagen wir mal, meine DOT-Tokens sind hier ähm, 188 Dollar wert insgesamt, dann könnte ich also 90 Dollar entnehmen, maximal. Ich müsste aber aufpassen, wenn jetzt der DOT-Token, weiter fällt, zum Beispiel auch 15 Dollar, dann ist ja meine Sicherheit nur noch 150 Dollar wert. Damit wäre die Entnahme deutlich mehr als die Hälfte von der Sicherheit und dann wird diese Position in irgendeiner Form liquidiert automatisch. Das heißt, es wird also von meinen DOT-Tokens ein Teil verkauft, um meine Schulden hier zu decken. Das Ganze ist also durchaus riskant und ähm, auch ein bisschen kompliziert, ist aber jetzt nicht Thema dieses Videos. Einfach nur so ganz kurz, ähm, wie mache ich das Ganze? Ich gebe also jetzt hier ein, ich möchte gerne, sagen wir mal, wir machen das einfach, ich möchte jetzt gerne 90 ähm, US-Dollar entnehmen für mein Collateral von 188. Das ist also noch unterhalb dieser 200% äh, bzw. der 50% vom Gesamtwert. Und äh, dann gehe ich hier auf Next, gebe das Ganze frei mit meinem Passwort und dann habe ich 90 AUSD in Form von, also 90 Dollar in Form von AUSD in meinem Wallet bekommen. Das sehe ich hier auch, 90 AUSD ist nicht so besonders gut zu erkennen, weil das hier sehr hell ist, es sind aber 90 AUSD jetzt in meinem Wallet drin. Und dann sehe ich hier auch die nötigen, also die, die wichtigen Infos, die ich brauche, dass ich zum Beispiel 90 AUSD Schulden habe, dass ich 10 dort hinterlegt habe als Collateral. Ich kann das Ganze hier erhöhen, also ich kann weiteren Collateral hinzufügen, wenn das nicht ausreicht. Ich kann aber auch AUSD zurückzahlen mit Payback und so weiter. Ich habe hier also die ganzen Optionen. Hier ist die Collateral Ratio, 160 Prozent steht da jetzt und der Liquidation Preis ist 14,4 Dollar. Das heißt, wenn der dort auf 14,4 fällt, dann wird diese Position liquidiert. Wie das Ganze funktioniert, steht auf jeden Fall auch in der Dokumentation von Akala. Es gibt ein Wiki, da könnt ihr das Ganze dann im Grunde mal richtig nachlesen. Es funktioniert aber eigentlich genauso wie, sagen wir mal, der MIM bei Abracadabra Money oder bei äh, der, der äh, Mai von Shidao. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe Prinzip, man hinterlegt ein Collateral, eine Sicherheit kann dafür Stablecoins erzeugen und wenn der Wert der Sicherheit zu sehr fällt, dann findet eine Liquidierung statt, sodass also quasi die Position dann wieder danach gedeckt ist. Jetzt könnte ich den AUSD hier beim Staking verwenden unter Earn und so weiter. Und das ist aber auch nicht Teil des Videos. Das schauen wir uns besser ein andermal an, wenn auch wesentlich mehr geht. Ich würde nämlich jetzt erstmal warten, bis ich mit dem akala token selber auch arbeiten kann. Vorher hat das Ganze für mich keinen Sinn. Ich möchte meine Dot-Tokens hier jetzt nicht alle hin übertragen, die kann ich ja nicht mehr abholen. Ich möchte die lieber woanders verwenden und so. Und ich warte jetzt einfach mal darauf, dass noch weitere Features hier frei werden. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß und alles Gute. Tschüss!